Willkommen Leute, mein Name ist Sertion und ich begrüße euch zur achten Folge, war es die achte Folge? Ja, ja okay, zur achten ja. Folge Minecraft Battlefront 3, ähm, ja. ja, wir haben jetzt ein Problem. Wir haben ja eigentlich versprochen, dass es heute einen Kampf geben wird. Dieser Kampf wird nicht stattfinden, weil unser Kontrahent ähm, leider gestorben ist vor dem Kampf. Ähm, das heißt, Was der Kampf Lappen, Alter. Ja, das ist nur Schieß, Alter. Genau. Ähm, deswegen können wir jetzt nicht kämpfen. Zweites Problem ist: Es wird jetzt wahrscheinlich, also wenn wir das, wir nehmen das heute auf und am selben Tag heute werden wir noch eine Massenaufnahme machen. Ähm, und wir sind in der Mitte. Und das ist einfach gefundenes Fressen, deswegen wollen wir in dieser Folge jetzt noch ein bisschen weglaufen. Vielleicht noch unterwegs ein paar Tiere töten. Und dann erstmal wieder ein bisschen, falls wir es noch schaffen, ein bisschen Minen gehen oder so. Und dann morgen zur Massenaufnahme, keine Ahnung, entweder weiter minen oder kämpfen oder was weiß ich. Und heute dabei wieder Squidzocker. Okay, wir joinen rauf in 3, 2, 1... Wollen wir noch mal denn die Dings looten? Die Farm? Die? die ich gesehen habe? Ja Ich kann dir zeigen wo die ist Okay, denn ich habe nämlich, ich habe auch letztens in der Folge, in einer Folge von einem anderen gesehen, dass sie. Oh, ich dachte da wäre ein Spieler Da ist übrigens auch eine Farm Essensfarm. Die will ich aber nicht looten, ich habe Angst Das glaube ich hier Wollen wir noch in Nether gehen? Ich, stimmt, wir könnten in den Nether gehen Oder was haben wir denn? Ach ich, wir haben ja alles in die team gepackt. warte mal wo ist denn die Farm? Die ja, Farm? Es ist da halt, diese Farm. Ich würde die aber nicht looten. Ich habe Angst, dass da irgendwas drauf ist. So eine Falle. Das ist so offensichtlich. Ja, okay, doch nicht. Okay, passt. Bombe! Karotten, Karotten, nice. Das, das ist gut. Das Kartoffeln. Ja, habe ich doch gesagt. Kartoffeln. Du hast gerade eben Karotten gesagt. Oh, dann habe ich Okay, warte. Dann nehme ich noch den Zaubertisch mit. Ja, das die Eisen Kartoffeln. mit. Die Bücher nehme ich mit. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Dann 50 Holz. Erde und Fackeln können rein. Äh, Kobbel. Kannst Kies. du reingehen? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Lass noch nicht. zusammengehen. Was einmal brauchen wir nicht. Doch, doch nehme ich mit für den Cauldron. Äh, und ein paar Schilder. Und Lapis. Okay, gut. Dann warte, lass ich kurz nach der Farm gucken. Die war nämlich, glaube ich, hier irgendwo gewesen. An irgendeiner Ecke. An irgendeiner der vier Ecken haben die sich dann so runtergegraben, ekel, seitlich. Wo hast du das gesehen? Bei diesem Fuß. Ja, hier ist es, glaube ich. Hier ist es, glaube ich. Weil hier hat mich gerade äh, Stein gefehlt. Das habe ich bei, äh, bei Dings, Cornelius oder Fußwell gesehen. Fußwell. Ja, hier ist es, glaube ich. Nein, die ist schon leer. Die ist schon leer, scheiße. Schade. Das ist auch kein Schilder. Da brauch ich Ja, okay, komm rein. Bleib das jetzt in den Nether gehen. Lass okay. Rein. Oh Gott. Wir okay, sind da. Wir müssen nur ein bisschen laufen. Okay, oh, Leute. Mit Tech aus. Also, die hat irgendwie was. Hat irgendwie was. Okay, äh. Uh, lass laufen. Wir müssen jetzt eh ein bisschen weiter weg, weil hier alles gelootet wurde. Warum wollten wir nochmal in Nether gehen? XP Farm. Zum Beispiel für mich wird für Sharp 4 Schwert. Und ich habe Bücher dabei, das heißt wir können dann für dich auch noch was machen. Ich spring nicht, ich spring nicht oh, weil wir haben auch bleiben. wir haben langsam auch kein Essen mehr. Übrigens, wir können Tränke machen, wenn wir eine Netherfestung finden. Oh. Was, was für Tränke kann man mit Magmaschleims machen? Oh, das ist so süß. Was für, äh, kann man mit denen machen? Welche Tränke? Weiß ich nicht, ich kenn mich grad damit. Ich weiß grad nicht. Ja, okay. Nicht schlagen. Okay, geht's weiter? Oh shit. Kloster brauchen wir nicht. Kevin, möchtest du uns nicht was vorsingen irgendwie? Fertig. Das war wunderschön. Dankeschön. Ah. Oh Gott! was ganz. Oh. Hier, äh, hier ist wieder Quatsch. Wieso ist das Feuer so komisch, du an den Seiten? Wenn man bei Deck ist, dann hat das so eine komische Textur oben drauf. Ja. ich mir jetzt gerade eingebildet. Oder, ey, wir müssen uns aber merken, wie man wieder zurückkommt. Ich weiß ich nicht mehr. Ja, Hm? Ich hab keinen Spitzhacke. <lacht> Ich habe extra was mitgebracht dafür. Hier ein bisschen Holz und hier ein bisschen Eisen. Ich will mir heute noch ein Schab hier eisen machen. Das wir ja richtig, richtig. Und für dich wieder auch Bücher habe ich auch mitgenommen, für schärfe Bücher. Ja, okay, dann lass uns hier ein bisschen aufbauen. Kannst du die Werkbank hier... Na, okay. Dann ja, lass die einfach da. Da, wo sie okay. gerade ist. Kannst du mir vielleicht deinen Sharp 2 Eisenschwert geben? Jo, kriegst jetzt nie... Dankeschön. Okay. Perfekt. Ja, dann baue ich hier noch ein bisschen ab. Ähm, okay, das ist Chef 3. Dann verzaubert wir manchmal kurz ein paar Eisenschwetter. Manchmal braucht nur zwei Eisenschwetter. Gut, so, zack. Okay. Rückstoß brauche ich nicht. Bahn. Easy Schärfe 2 mit einer Verzauberung. Easy. Okay, ich habe 3, wie viel kostet jetzt? Ich habe 4. 10, okay, kriege schön. Das sind Äh nein. Das explodiert im sei ich weiß. Also. Warte mal hier, nimm mal noch. Leute, Leute, leu. wo, wo, wo? Da. Oh, ich leute. Warte, ja, ich, ich gehe mit dem Bogen rauf. Das kann nicht mal. Er trifft nicht. Leute, die sterben dadurch nicht instant. Das ist ein Power-3, ein Power-2-Bogen, Alter. Krass. Okay, nice. Okay, ich okay. äh... Warte, 10 Level brauche ich, ja warte, hier, hier, hier, Elias, Gott, nee. nimm mal was, nimm mal was. Alter, ich bin ja so dumm gewesen. Kriegst du hier noch ein Eisenschwert, kriegst du noch, und ein paar Bücher kriegst du noch. Weil du vielleicht dann noch irgendwie, irgendwie keine Ahnung was, äh, Schärfe Schärfebücher, dass du Schärfe 4 irgendwie hast oder so. So, wird der zur Massenaufnahme... Ne, ich weiß, was das Problem ist. Wir dürfen zwar so Massen auf Eisenschwert. Eisenschwert? Achso, ja, äh. Das habe ich jetzt in Shop 3 Buch gemacht. In Schab 3 schwert gemacht. Wie kriegst du noch ein neues? Ne, warte, wo ist das? Achso, ja, das habe ich dir gegeben. Das Doch, ein neues. Ich. Ja, dann im Sharpness. Und oh. wenn du wenn du Sharpness, wenn du du bei dem Buch Sharpness nicht bekommst, dann verzauber irgendwie ein Steinschwert oder ein Holzschwert oder so. Solange bis du halt auf alle Bücher oder auf genug Bücher Sharpness hast, damit du Sharpness 4 Buch und 4 Sch Sch Sch 4 Schwert machen kannst. Dafür brauchst du. Ich glaube, das reicht sogar. Ah. Scharfenbücher stecken. Okay, C Level. Scharten ist scheiße. Okay, nice, ich ich jetzt. Warte mal, warte mal, warte mal. Scharfes 4. Warte! Weißt du, was mir gerade einfällt? Hm. Verbrennung! Ich erst also euch geben meine ganzen Scharpenbücher. Jo. Und die normalen Bücher. Du sammelst die auch auf? Okay, warte mal. Dann mache ich dir damit, dann mache ich dir raus schon Sharpness 2 und so. Du brauchst insgesamt vier Sharpness Bücher. Warte mal, du hast jetzt 3 Sharpness Bücher. Du hast ein Buch noch bei dir. Ich habe dir sechs Bücher gegeben. Und ich habe dir auch zwei normale nochmal gegeben. Ja, das ich habe jetzt insgesamt fünf. Ich habe drei Sharpness Bücher und zwei normale Bücher. habe dir alle die ich hatte. Ja, okay, du dann waren eins dann. noch bei der bei, bei ähm, den okay ein warte mal ein Sharpness buch brauchst du noch ich, warte, warte mache ich du schon mal Scharpnis 2 muss ich gucken ob ich irgendwie noch eins kriegen kriege ein Scharpnisbuch Schutz Schutz Schutz na Okay, warte mal. Okay, nice. Ich mach dir jetzt ein Schärfe-Drei-Buch, okay? Okay, Elias? Ich mach dir jetzt eine Schärfe-Drei-Buch, das musst du dann nur noch auf Dings packen. Ja. Auf dein Schwert. Dafür brauchst du dann aber 10 Level. Das steht jetzt schon. Auch jetzt insgesamt 7 oder 6 Level, ich weiß nicht wie viel ich auf Sharp 3 kostet. Moment, es 7 Level. Okay, ah. Uh Hui Elias, ich wäre fast gestorben. Wieso nur passt? Weil ich Glück hatte. Übrigens wird das Essen langsam knapp. Kannst du denn vielleicht mal gleich an unsere Kartoffeln, die wir jetzt geholt haben, ähm, braten. Ja. Am besten mit einem Lava-Eimer, das geht dann am schnellsten. Hm. Nein, ohne Scheiß, du kannst Lava-Eimer reinmachen, dann geht nur die Lava weg. Den Eimer behältst du. Weiß. Okay, aber jetzt ich habe drei Buch für dich. Ich fahre noch Level. Jo, du brauchst insgesamt jetzt zehn. Obwohl nee, du sogar, glaube ich, ein bisschen mehr, weil, du ja dein, weil dein Diaschwert schon ein bisschen kaputt ist. Okay, mach ich schon mal. Ich mache einfach jetzt schon mal einen Ofen. Wir haben Kohle vergessen. Egal, dann mach ich jetzt einfach ein paar Nein, Holz rein. Hab... Ne, ich mach einfach ein bisschen Holz rein einfach. Egal. Bin ich dumm. Ich mach grad Holzstämme rein. Anstatt Holzbretter. Gut, ähm. <lacht> dann hoffe ich auf das <lacht> Einbuch, was Verbrennung. Eine um Verbrennung zu bekommen. Oder auf ein Eisenschwert. Ich mach mir jetzt einfach zwei Eisenschwerter. Holzbuch. <lacht> äh, Langer. geb ich dir sofort, gebe ich dir sofort. Hier. Danke AMK. Ja. Rückstoß nehmen das ist der Gläser für so halt zwei. Nee. Äh, ja. yes. okay nice. He's geil. He's If you attack, attack damage ist schon und für würde ich das sagen. Ist schon geil. So. Ich hab keine Level Fuck. mehr. Fuck. Was denn? Der verfolgt dich nicht. Achso, also ich dachte, du Puste, hast direkt retten. Puste, Puste mal. Harte. Hab gepustet. Ganz schön weit. Ja. <lacht> ich hab ich so einen Hosen ausgezogen und du gehst einfach weg. <lacht> ich guck grad, ob hier noch Quarz ist. Ja, da ist Quarz. Ich brauch nämlich jetzt genug Level, weil Verbrennung auf mein Schwert wäre schon geil. Bleiben wir noch im Ja, würde ich sagen. Raus? Ja. Wir nehmen ja zwei Folgenmassen auf, nochmal auf. Das heißt, eine du wir dann noch äh, verzaubern. Und die andere würde ich dann einfach wieder rauslaufen, langsam. Und da würde ich halt ganz schnell weglaufen, weil ich meine, wir sind dann am Spawn. Ich will kämpfen. Ich würde dann halt. Weg, weg mach rein. Äh, ich nehme mal hier ein paar Kartoffeln raus. Jetzt habe ich sieben. Passt, dann, dann werden beide gleich viele. Rückstoß brauche ich nicht. Nemesis, nein. Stärke, Schutz auch nicht. Wieder Bann. Schutz, Federfall, Federfall. Eisenschwert, Schärfe, Rückstoß, Schärfe. Sch Holzschwert, oh Gott, das ist nervig. Verbrennung, sieben Level. Sieben Level, dann kriege ich Verbrennung. Okay, lass dir noch eine Folge fahren, weil dann habe ich ein Verbrennungsschwert. Das wäre mega okay. OP. Das kostet sieben Level. Sieben Level sind easy und dann halt nochmal ein bisschen was zu verzaubern. Zum äh, Zusammenfügen, meine ich. Alter, Verbrennung wäre so geil. Nee, ich finde gerade Ich, auch mag, ich okay. bin auch gerade sehr produktiv. haben schöne Base gebaut. Ist ja sehr wichtig? Ich okay, habe jetzt fünf Level. Äh, 32, äh, 32 Sekunden. Okay. Okay, ich gehe noch mal ein bisschen weg. Ich spawne dann einfach ein bisschen weiter weg von dir, ist ja kein Ding. Aber ich will noch zumindest das Star da bauen. Geh auch ein bisschen weiter weg von unserer Base. Ne ne ne, nicht beide, nicht beide. Geh weg von der Base, weil ich bin nicht so lange. Kommen. Ja, der sind unsere Sachen weg. weg. Ich hab sieben Level. Gerade noch so bekommen. Okay, nice. Das äh, war's mit der Folge. Oh, die waren, wir waren mega produktiv, Mann. Jo, äh. Da ja, mach du die ja, Atmo. Das weiter, abonnieren, kommentieren und sortieren und sortieren und sortieren und fahren. Das ist so alt, der ganze Tag. Keine Tschüss. Tschüss.